Wir haben hier gegeben den Funktionsgraf einer linearen Funktion und die Funktionsgleichung ist uns bekannt. Die lautet nämlich 2x plus 3. Nochmal kurz zur Wiederholung, wie ist denn überhaupt ein Punkt aufgebaut, zum Beispiel der Punkt a. Ihr erkennt hier schon, der hat die Koordinaten 1 und 5. 1 ist dabei der x-Wert und die 5 der y-Wert. Was bedeutet das Ganze grafisch? Wenn ich auf der x-Achse 1 nach rechts gehe, lande ich bei dem Punkt und ich muss bei der y-Achse um 5 Einheiten nach oben gehen. Wie würden denn die Koordinaten von dem Punkt b lauten? Und der Punkt b ist bekannt, der x-Wert ist 0. Den y-Wert kenne ich nicht. Naja, auch hier gehen wir einfach so vor. Wenn der x-Wert 0 ist, ich gehe ich also von hier aus gesehen 0 Einheit nach links oder rechts. Und dann gehe ich so lange nach oben, bis ich auf dem Funktionsgraph lande. Also wäre in dem Fall die Koordinaten 0, 3. Was wäre denn mit Punkt C, der die x-Koordinate minus 1 hat? Wie lautet die dazugehörige y-Koordinate? Wir gehen 1 nach links soweit nach oben, bis wir auf den Funktionsgraph anlangen und erkennen dann, der y-Wert muss an dieser Stelle 1 sein. Okay, das Ganze ist jetzt eine sogenannte zeichnerische Lösung, wir können das aber auch berechnen. Wie geht es? Machen wir es mal an diesem Punkt A fest. Wenn ich den x-Wert kenne und ich suche den dazugehörigen y-Wert, dann kann ich einfach in der Funktionsgleichung für x den entsprechenden Wert einsetzen und erhalte dann den y-Wert. Also ganz konkret für diesen Punkt a würde ich jetzt rechnen, y ist gleich 2 mal für x, setze ich die 1 ein, plus 3, 2 mal 1 ergibt 2, plus 3 ergibt 5, also meinen y-Wert. Und so kann ich eben Wertepaare bestimmen. Wir machen dazu noch zwei, drei kleine Beispiele, dann ist euch das mit Sicherheit klar. Ich mache hier kurz Ordnung. Und zwar haben wir hier den Punkt D, von dem sei bekannt die x-Koordinate, die ist in dem Fall 0,5. Und wir suchen die dazugehörige y-Koordinate. Wenn x 0,5 ist, dann setze ich einfach in die Funktionsgleichung an jeder Stelle für x. 0,5 ein also 2 mal 0,5 plus 3 ergibt 4 und daher weiß ich die vollständigen Koordinaten von Punkt D müssen lauten 0,5 und 4 das Ganze geht auch andersrum also zum Beispiel kenne ich die y-Koordinate und ich suche die x-Koordinate, auch dafür ein kurzes Beispiel, nehmen wir einfach mal den Punkt ich zeichne den jetzt nicht ein also den x-Wert kennen wir nicht wir wissen aber der y-Wert soll 6 sein so wie gehen wir vor wir setzen jetzt anstelle von y die Zahl 6 ein und rechnen das Ganze dann aus also hier steht 6 ist gleich 2x plus 3 und jetzt muss ich eben diese Gleichung nach x auflösen also erstmal die 3 auf die andere Seite rüberbringen und dann teilen wir noch durch 2. Dann kommt da für x raus, 3 halbe oder wenn ihr das als Dezimalbruch haben wollt, 1,5. Sprich, wenn y 6 ist, muss x 1,5 sein. Überprüfen wir mal, ob das Ganze stimmt. Den y-Wert 6 habe ich hier oben. Dann gehen wir hier auf die x-Achse und wie wir sehen, ist das genau der Wert 1,5. Also mit dieser Methode kann ich zeichnerisch und rechnerisch fehlende Werte eines Punktes bestimmen. Entweder die x-Koordinate oder die y-Koordinate. Ich gebe euch gleich noch zwei, drei Übungsaufgaben mit, die ihr dann selbstständig lösen könnt. Und zwar haben wir gegeben die Funktionsgleichung y ist gleich minus 0,5x minus 2. Und dann haben wir drei unvollständige Punkte, nämlich Punkt A, B und C. Und ihr sollt jeweils die fehlende Koordinate, also in dem Fall X, in äh, Y, Entschuldigung, hier auch Y, und hier X berechnen. Los geht's. So, wir fangen mal gemeinsam an für den Punkt A. Da kenne ich ja meinen X-Wert. Heißt an jeder Stelle der Funktionsgleichung, wo ein X steht, wird jetzt die Zahl 3 eingesetzt. Den Rest übernehmen wir einfach. Gewöhnt euch an, wenn ihr Werte einsetzt, diese direkt in Klammern zu schreiben, dann macht ihr später keine Vorzeichenfehler. Okay, so, dann rechnen wir das Ganze noch aus. Minus 0,5 mal 3 ergibt minus 1,5 minus 2 und dann ergibt es minus 3,5 heißt die Koordinaten des Punktes a wären x ist 3 und y ist minus 3,5 können wir auch mal in unserem Funktionsgraf überprüfen wenn x 3 ist dann muss ich hier so weit nach unten gehen bis ich bei minus 3,5 angelangt bin Okay, Punkt b auch hier war uns der x-Wert bekannt, in dem Fall minus 2. Und wir setzen wieder an der Stelle für x die minus 2 ein. Dann berechnen wir das Ganze. Minus 0,5 mal minus 2. Achtung, minus mal minus ergibt plus. In dem Fall plus 1. Minus 2. Das kann ich noch vollständig ausrechnen und erhalte dann für meinen y-Wert minus 1. Also der Punkt, die Koordinaten minus 2, minus 1. Das überprüfen wir. Wenn x minus 2 ist, ist y minus 1. Passt also. So, dann noch der letzte Punkt, Punkt C. Dort ist jetzt mal der y-Wert gegeben und der x-Wert gesucht. Also setzen wir einfach in die Funktionsgleichung an der Stelle von y die Zahl minus 3 ein. Das x kennen wir nicht, deshalb bleibt es als Unbekannte stehen. Und jetzt müssen wir eben diese Gleichung nach x auflösen. Das machen wir in zwei Schritten. Erstmal die 2 auf die andere Seite rüber. und dann teilen wir noch durch minus 0,5 und minus 1 geteilt durch minus 0,5 ergibt dann eben plus 2. So, damit lauten dann die vollständigen Koordinaten von dem Punkt C. 2 für x und minus 3 für y, auch den Punkt können wir hier überprüfen, x2, y minus 3 ist genau hier an dieser Stelle.